Hallo und herzlich Willkommen zu diesem zweiten Teil von meiner Tour von Minden zum Steinuder Meer und wieder zurück. Aber jetzt stehe ich erstmal auf. Hallo und guten Morgen. Ja. Recht frisch und die Wiese ist nass. Ja, jetzt mache ich mich erstmal auf zur morgendlichen Toilette. Übrigens äh, sehr gepflegt, sehr tolles. Äh, äh, entsprechend gute Einrichtungen hier auf dem Campingplatz. Sehr sauber. Sehr zu empfehlen. Campingplatz Niemeyer. Ja und hier habe ich schon alles zusammengepackt, denn aufbauen hatte ich ja schon im ersten teil gefilmt, ergo das gleiche dann nochmal rückwärts, muss ja nicht nochmal gefilmt werden. Ja hier geht es jetzt über den Campingplatz, wie ihr seht der ist recht groß, er streckt sich fast runter bis zum Steinhuder Meer, das ist da hinter den Bäumen eigentlich quasi ja, hier ist schon jemand fleißig am Fotos machen. Ähm, ich habe nämlich auch gesehen, warum. Ich, er hat mir das auch noch gesagt. Ein schönes Spinnennetz, was er da fotografieren wollte. Ähm, ich habe dann später hier am Uferweg auch die morgendlichen Spinnennetze. Die konnte man sehr schön sehen im Gestrüpp. Die waren nämlich mit Tau beschlagen und da konnte man ganz viele ganz toll sehen. Ja, hier schon die erste Gastronomie oder Bütchen oder was auch immer auf der Strecke sieht noch recht zu aus. Vielleicht ist es aber auch, äh, dass diese Gastronomiebetriebe, die hier noch zu aussahen, um diese beste Uhrzeit, äh, vielleicht schon ja, leider pleite gegangen sind. Wie auch immer. Kann man nur sagen, schade, schade. So, weiter geht's hier am Ufer entlang. Äh, ja hier auch noch mal wieder ein hinweis links äh, zu einer gastronomie oder hotel ähm, ja ihr habt gesehen der uferweg ist äh, in diesem äh, nordnördlichsten teil sehr gut ausgebaut und jetzt geht es auch wieder ein bisschen mehr richtung schotter Ja, und jetzt kommt eigentlich im zweiten Teil der schönere Teil, find, wie ich finde. Ja, übrigens hier eine Bushaltestelle. Ähm, das müsste hier in der Nähe vom Parkplatz 12, 12 nennt sich das, glaube ich, hier äh, Hubertusstraße, Ja, und hier klingle ich lieber mal ein bisschen, weil der Weg hier ein bisschen eng ist. Und hier schon die erste schöne Rast- oder äh, Sitzmöglichkeit. Ja, und hier auch wieder eine kleine Ausguckmöglichkeit, äh, wo man... Am Wegesrand auch mal ein Stückchen, äh, wie ihr hier gerade auch wieder seht, äh, Pause machen kann und auch so ein bisschen in diese, ein Stück weit in die Moorlandschaft da hineingehen kann. Das sind dann so Aussichtsplattformen, ähm, ja, so ähnlich wie hier. Natürlich habe ich dann da auch mal ein Bildchen gemacht. Das gehört sich ja schließlich so. Ja, ich wie gesagt, hier schon wieder eine schöne Pausenmöglichkeit, wo man Rast machen kann. Natürlich, wenn man jetzt hier den See äh, zu Fuß umwandert, äh, sind solche äh, Rastmöglichkeiten natürlich herzlich willkommen. Ja, jetzt kommt äh, eine schöne Vogelbeobachtungsmöglichkeit. Äh, wo man allerdings, wie man hier kurz sehen kann, wo die Fahrräder stehen, ein Stück weit äh, zu dem eigentlichen Beobachtungsturm hingehen muss. Das ist dann ein Stückchen zu Fuß. Ja, hier noch eine Karte und da noch mal die Wegweisschilder, wo das ist. Da könnt ihr dann auch noch mal nachschauen. Ja. Ja, wie gesagt, ich äh, bin vom Campingplatz aus aufgebrochen und ähm, ja die Nacht äh, war recht kühl. Ich war froh, dass ich meinen dickeren Schlafsack mitgenommen hatte. Und auch das Natu Nature Hike Zelt äh, war wohl recht gut. Es war auch ein bisschen feucht. Natürlich ne, die Morgenfeuchtigkeit. Es sollte angeblich so um die 10 Grad gewesen sein, laut Wettervorhersage. Ähm, ja, es, Wie man gerade jetzt vielleicht auch so ein bisschen hört hier, war die Nacht ein bisschen unruhig, äh, weil da doch immer sehr viele Flugzeuge gelandet äh, oder gelandet und gestartet sind. Ja und ich bin hier auf dem Weg in Richtung Frühstück, hier links mein erster Boxenstopp sozusagen bei der Bäckerei Pazalla. Dort habe ich mir dann zwei belegte Brötchen und einen leckeren Kaffee in die Thermoskanne gefüllt ja und hier habe ich mal noch ein bisschen was Spezielles ausprobiert, da werdet ihr jetzt auch so ein paar Aufnahmen von sehen. Und zwar habe ich hinten am Fahrrad eine Teleskopantenne. kennt man ja so für Selfies. Und oben drauf habe ich dann so eine 360 Grad Kamera. Aber wie gesagt, die, die kann nur 4K und wenn man das dann runter äh, dimensioniert auf 2 äh, äh, bzw. auf 2D, also von 360 Grad auf 2D, dann spricht das so gerade noch ungefähr äh, Full HD. Ja, wobei ich das auch noch ein bisschen höher stellen kann. Aber das äh, werde ich dann demnächst. Ja, das hier ist jetzt, was wir gerade sehen, so ein bisschen die Innenstadt von Steinhude. Und im Örtchen, ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, es gibt einige schöne Cafés und äh, Eisdielen und natürlich auch Restaurants. Also hier ist dann auch die Möglichkeit äh, gegeben, sich gut zu verpflegen. Ja, wie gesagt, ähm, werde ich auch gleich ab dem ich nenne es mal Hafen in Steinhude dort wo dann auch die die Passagierschiffe man kann ja dort äh, dann auch ähm, ein, Schiff, ein Schiffchen nehmen und mal eine Tour auf dem Steinhuder See machen. Also wie gesagt, ab da werde ich dann gleich mal von, äh, von diesem anleger dann auch noch mal die 360 grad kamera von hinten anschalten und ihr könnt ja vielleicht mal in den kommentaren reinschreiben wie euch das gefallen hat ja wie gesagt ne, die qualität ist ein bisschen schlechter das lag aber auch zum einen daran dass ich nur die 360 Grad kammer auf äh, 4K gestellt hat, die kann auf 5,7K, aber das werde ich dann sicherer beim nächsten Mal machen. Ja Komoot meckert auch, ich soll ständig immer irgendwie umkehren, aber ich wollte hier noch mal die Anlegestelle der Personenschifffahrt äh, euch zeigen. Hier gibt es natürlich auch Fischboden und ähm, andere Schnellimbissgelegenheiten. Äh, Man kann sich auch natürlich irgendwo hinsetzen im Restaurant. Ja, es ist natürlich jetzt so gerade so, ich meine, es war so 11 Uhr. Ich habe mir ja, wie gesagt, die äh, beiden belegten Brötchen und den Kaffee habe ich mir umgefüllt in meine Thermoskanne, um mir dann ein schönes Plätzchen zu suchen nicht so viel tourismus ist ja da hinten seht ihr auch schon ein so ein personenschiff wie es hier auf dem see rumschippert ähm, um dann hier so einmal quer über den see irgendwo wieder auf der anderen seite anzulegen es gibt auch ähm, hier die insel wilhelmstein äh, dass dort dorthin kann man sich natürlich auch schippern lassen da gibt es auch eine gastronomie und äh, ja soll wohl ganz schön sein wem es gefällt ich sag ja wenn ich mal irgendwann nicht mehr radeln kann und mit dem rollator unterwegs bin dann äh, denke ich mal ist das was dann lasse ich mich hier noch mal hinschippern und dann gucke ich mir die insel an ja so, jetzt habe ich hier mein Picknick-Unterstandschuppen erreicht, wo ich mich jetzt hier mal gemütlich hinsetzen konnte, wo auch nicht so allzu viel Tourismus unterwegs sind. Äh, natürlich ne, sind schon ganz schön Fahrräder wieder unterwegs, obwohl das ein Wochentag ist. Äh, Wanderer, Radfahrer, viel Radfahrer vor allen Dingen. Aber das ist ja hinläufig oder landläufig äh, fast allen bekannt, dass der Radfahrradverkauf äh, sehr stark gestiegen ist. Und äh, ja, ob das jetzt alles wegen Corona ist, äh, bleibt jedem selbst überlassen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, ja. Ich bin jetzt mit meinem Frühstück oder äh, fast auch schon Mittagessen fertig. Das müsste jetzt so circa halb zwölf sein. Und es geht weiter Richtung Minden. Und hier muss ich jetzt nochmal wieder zurückkommen und die Kamera abholen. So sieht das dann halt aus. Ne? Auch wenn das im fertigen Film immer so schön aussieht: die Vorbeifahrten. Oder die Abfahrten, wo man dann sieht, toll, der fährt jetzt weg oder vorbei, ist halt alles doch noch ein bisschen mehr Arbeit. Ja, hier nochmal ein schönes Kitschfoto, <lacht> soll jetzt nicht negativ gemeint sein, äh, stehe ich ja auch irgendwo drauf ja, habe ich aber jetzt nicht mit eingeblendet ihr habt es ja gesehen, was ich fotografiert habe ja und jetzt geht es eigentlich weiter wie gesagt, in Richtung Westen immer noch hier entlang am schönen Uferweg vom Steinuder Meer. ihr seht, wieder mal eine Bank die habe ich jetzt auch genutzt um diese Insel noch nochmal zu fotografieren wie gesagt, schönes Kitschfoto auch ja, Was gibt es hier zu lesen von der Insel? Die Insel ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Die Überfahrt erfolgt mit den, in den Monaten April bis Oktober. Ja hier noch ähm, irgendwie brauchte ich eigentlich mal was zu trinken, ähm, so Sprudelwasser habe ich gedacht, aber die Dame hatte da nur das Zeug in der Glasflasche und das war mir irgendwie zu schwer. Und da noch einige hundert Meter weiter die sogenannte Moorhütte ist, die wollte ich mir dann auch mal anschauen. Sehr schön gelegen hier auch glaube ich in der Nähe von dem Schlosspark. Äh, lohnt sich sicher, wer Spaß dran hat sich mal anzuschauen, den Schlosspark meine ich jetzt. Zur Moorhütte fahre ich jetzt nämlich, die zeige ich euch. Das ist so eine Art Ausflugsgastronomie. Und da habe ich gedacht, okay, dann probierst du die hier nochmal, ob du hier eine schöne Sprudelwasserflasche kriegst. Aber so viel vorweg, äh, leider hat das auch nicht geklappt. Ja, was wollte ich noch zu der Insel sagen? Ähm, diese Insel Wilhelmstein. Also da kann man sich in den Monaten April bis Oktober von Steinhude aus mit den kleinen... Hölzernen Ausflugsbooten, den sogenannten Auswanderern, fragt mich nicht, ich lese das hier gerade in Wikipedia, der Steinhuder, Steinhuder Personenschiffer zur Insel schippern lassen. Bei Möglichkeit, ja, da steht sogar, die Anlegegebühren werden ab der Saison 2021 nicht mehr verlangt. Aha, okay. Ja, hier habe ich noch mal, wie gesagt, so einen kleinen Special-Effekt eingebaut mit dieser 360-Grad-Kamera, äh, wie ihr sehen könnt. Ich fand das sah ganz toll aus. Wie gesagt, nur die Auflösung könnte noch ein bisschen besser sein, aber okay. Ja, jetzt bin ich hier eigentlich schon ein bisschen dabei. Den südlichen Teil des Steinhuder Meeres habe ich jetzt eigentlich äh, den. Rundradweg verlassen und äh, wollte mich dann nochmal mit meiner Drohne beschäftigen, um euch nochmal ein paar Drohnenaufnahmen zu zeigen, wie die Landschaft hier so aussieht. Wie ihr seht, hier rechts im Bild sehr viel Schilf. Äh, eigentlich in die Blickrichtung da hinten ist eigentlich das Steinhuder Meer. Ja, und so sieht das Ganze aus. Äh, Problem ist leider bei der DJ Mini hier bei dieser kleinen Drohne, dass man leider keine follow me Funktion hat. Da muss man dann halt leider das ganze ein bisschen selber mit den Steuerknüppelchen während dem Radeln machen. Aber ich glaube es ist mir ganz gut gelungen dafür ja so sieht das dann halt aus. Landschaftlich sehr schön dort alles, ähm, wie gesagt sehr viel Schilf, auch äh, relativ offene Landschaft, also wer nicht so viel Sonne mag, ähm, sollte das vielleicht nicht gerade im Hochsommer machen, wobei, ähm, ja eigentlich direkt um den See, ich, ich habe den ja schon mal befahren, das muss, ähm, das Video ist auch hier drinnen auf meinem Kanal, ist mit eines der ältesten Videos. Das muss so 20, schlag mich tot, 20, 15, 16, 18 sein. Ähm, da hatte ich noch eine Kamera vorne dran, glaube ich, mit meinem i-Faltbike. E bike und äh, da gab es diese ganze Stabilisationstechnik noch nicht so, da war das alles noch nicht so ausgereift und da gibt es ganz schön wackelige bilder aber sei es drum ich habe es drin gelassen weil es wirklich einmal komplett um den see drum war die fahrt waren so roundabout 30 kilometer ich kam da gerade damals ähm, war ich auf dem rückweg von berlin äh, wo ich ähm, ein paar tage war und äh, wenn ich durchgefahren wäre, wäre ich genau im, in der, wo die A2 auf die A1 trifft, da muss ich ja dann ab Richtung Köln, da wäre ich dann genau in der Raschauerzeit hingekommen und da habe ich gedacht, komm, weil ich das Fahrrad eh mit hatte, dort in Berlin bin ich auch viel Fahrrad gefahren. gibt es auch ein Video um den Wannsee und dann habe ich gedacht, okay, dann fährst du hier mal noch ein stündchen rum bis der ganze Busverkehr durch ist. Ja, Hier seht ihr übrigens die 360 Grad Kamera, ich wollte euch ja nur mal zeigen wie viel Action das ist um das alles vorzubereiten und so sieht das dann mal aus den unterschiedlichen Perspektiven aus. Leider kamen da gerade zwei Radfahrer die mir die ganze Szene ein bisschen versaut haben. Das kam dann auch noch dazu. Ja, in der Regel war das da alles sehr schön flach. Nur hier an dieser Stelle, ähm, da ging es dann doch mal den Berg äh, ganz gut hoch. Vor allen Dingen, wer so viel Gepäck dabei hat, wie ich. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, diesen kleinen Kocherset dabei. Das Zelt 2,2 Kilo. Mein Schlafsack auch nochmal mit 1,7 Kilo. Äh... Die, die ISO Luftmatratze und, und, und. Ihr wisst ja selber, was man alles so braucht. Äh, aufpustbares Kopfkissen und, und, und. Ja, und dann natürlich die Drohne, dann die DG-Mini, die, die, die Pockets Kameras, von denen ich zwei mit hatte, eine in meiner Reserve. Habe ich auch in so einer extra Tasche Nimmt alles Platz weg, ne? natürlich. Aber deswegen hatte ich ja auch die Beiden Lowrider-Taschen vorne dran. Ähm, wie gesagt, das sind eigentlich große VD-Taschen mit ähm, glaube 22 25 Liter Fassungsvermögen, je Tasche. Die sind eigentlich für hinten gedacht. Ich habe sie vorne dran gemacht, weil ich, wie gesagt, viel Platz brauche. Ja, und äh, ohne Fahrradwerkzeug fahre ich eigentlich auch nie. <lacht> ja, das wiegt alles. Also mein Fahrradwerkzeug und ein äh, paar ersatz wichtige ersatzteile ja hier denke ich mal im bild eine wegwarte ja, meine ich ihr könnt ja mal reinschreiben ob es eine wegwarte ist frischen geschlagenen holz tja geruchsfernsehen oder Geruchsvideo gibt es ja leider noch nicht schade tja jetzt geht's hier erstmal ziemlich geradeaus durch den Wald. Jetzt sind wir so bei knapp Kilometer 85, also 55 Kilometer hatte ich, als ich von Minden bis nach Steingude zum Campingplatz geradelt bin. Und jetzt habe ich 85, also ungefähr die Hälfte wenn ich mal von 110 Kilometer hin und zurück ausgehe. Okay, ich werde jetzt hier die Fahrt durch den Wald genießen. Jo. Ja, ähm, hier habe ich dann im dem Waldstück auch noch mal eine Drohnenflug. Geschichte ausprobiert. Ja, wie gesagt, leider hat die kleinste äh, DJ-Drohne keine Follow-Me-Funktion. Das ist auch die DJ Mini 1, glaube ich. Die 2 habe ich auch. Die hat wohl dann schon so eine Art äh, paar Funktionen, Flugfunktionen. Und die kann man auch ein bisschen zweckentfremden, um so eine Art Follow-Me Geschichte umzusetzen. Ja, das war wie gesagt die Durchfahrt durch das Waldstück. Ähm, das waren dann so roundabout 20 Kilometer. Das ging dann so von dem Örtchen Wolpinghausen runter bis äh, an den äh, ja, Sperrtor bei Bärenbusch das ist dann wie schon fast äh, bei Minden unten am Mittellandkanal und also ich fand das ganz toll ja hier dies ist übrigens hier linke Hand dieses Sperrtor ähm, ich weiß gar nicht wo, warum, wieso, weshalb dieses Ding Sperrtor heißt ähm, also dem Namen nach würde ich mal vermuten, dass man äh, da irgendwie den Kanal abriegeln kann und für die okay. Schifffahrt, nämlich mal an, sperren kann. Warum auch immer, vielleicht wenn, falls die Brücke da irgendwie, weil es gibt ja da diese, diese äh, Wasserbrücke, dieses Wasserstraßenkreuz in Minden, wo eine sogenannte Druckbrücke über die Weser geht, Falls das da mal absäuft oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Man kann ja mal reinschreiben, wofür man wofür man so ein Sperrtor dort gebaut hat. Ja, wie gesagt, durch diesen Wald ähm, habe ich mir den... Ich hätte auch am Kanal langfahren können, aber ich persönlich finde das immer ein bisschen langweilig an so einem Kanal einmal unter dem kanal durch ah, wie schön ja das fand ich also auch ganz witzig sieht richtig eng aus also für leute mit platzangst ist das wohl nix und wenn einem da ein radfahrer entgegen kommt wird es auch ein bisschen eng ähm, übrigens die strecke <lacht> da entlang ab dem oh, also hier hoch ab dem sperrtor oh. Da müssen wir aber gucken, dass wir das schaffen. Ja, da waren dann so ein paar, also ich, Radwege waren das, naja, also gut. Ich bin dann, habe es dann doch dort hochgeschafft. Aber wie gesagt, ab dem Sperrtor, ähm, man sieht hier auch den Weg, ähm, der ist jetzt hier schon ein bisschen besser. Auf der anderen Seite, wo ich vorher geradelt bin, fand ich das nicht so vom, von dem Belag her so prickelnd. Jetzt bin ich hier eigentlich auf dieser sogenannten Wasserstraßentrugbrücke. Und jetzt muss ich auch schon wieder runter, nachdem ich die überquert habe. Mein äh, was übrigens ganz witzig ist, wenn man dort runterkommt, ihr seht ja da oben schon die Trugbrücke. Wie gesagt, es gibt ja da einen älteren Teil, der ist aus Steinen gemauert und gebaut und dieser hier ist aus Stahl. Ich glaube, das Ding hat man irgendwann mal verbreitert. Übrigens wollte ich noch sagen, da hinten war gerade so ein Universal, äh, ja, wie nennt man das, Bütchen auf Rädern. <lacht> Keine Ahnung, der hatte von Linsensuppe oder Suppen bis Getränke, alles mögliche. Endlich konnte ich mir dann da auch noch mal was zu trinken holen. Ja, hier wie gesagt, über mir war gerade die, der wohl ältere Teil. Und das hier ist ein Pumpwerk. Genau, man muss wohl hier aus der Weser auch schon mal, denke ich mal, Wasser oben hochpumpen in die... In den Kanal. Warum, wie, warum, wieso auch immer. Ähm, wahrscheinlich um das abfließende Wasser da vielleicht schon mal aufzufüllen. Keine Ahnung. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben wozu und warum man das so braucht. Ja hier äh, sind wir dann auch so an, schon in den Parkanlagen von, von Minden. Da habe ich dann auch mal rumgeschwenkt in die Parkanlage hinein. Ja und ich habe hier eigentlich in der Nähe vom äh, Sportplatz, der ist so äh, sü süd südöstlich hier direkt an der Weser gelegen und südlich von dem Naherholungsgebiet Weser nennt sich das hier. Ja, da gibt es auch noch einen Schwanenteich und und und. Ja und zum guten Schluss habe ich gedacht, gehst du nochmal, ich habe die Taschen dann allerdings schon ins Auto geladen und bin nur mit dem nötigsten dann mal hier in die Innenstadt gefahren, habe gedacht, jo, hier tust du dir jetzt ein leckeres Bierchen trinken und eine leckere Pizza, das habe ich gemacht und habe mir auch nochmal die Altstadt angeschaut, beziehungsweise die schönen älteren häusern die es da noch gab und natürlich hier die kirche ja und jetzt bin ich schon auf dem rückweg wieder zum auto hier noch die fußgängerbrücke auch noch mal mit so einem kleinen special effekt also ich, ich bin da nicht an der kamera und schwenkt die finde ich ganz toll was ich da wieder so entdeckt habe liebe leute ich wünsche euch was wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.